Das sind die ganz besonderen Rezepte von meiner Oma. Das sind tolle Bastelideen, aber auch die ursprünglichen Geschichten. Was ist eigentlich Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten? Und das erzeugt in mir dieses heimelige Gefühl von Weihnachten. Besser geht's nicht.